Ein Stier möchte gern aus der Gasse del Toro ausbrechen. Ha, viel Glück dabei, Amigo. Leute, ich brauche eure Hilfe. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Ja, möglich, dass wir es wissen. Aber was springt für uns dabei raus? Uh! <lacht> echt jetzt? Äh, äh, entschuldige mal. Du schenkst mein Geschenk weiter an die Rennmäuse? Erstens mal, wir sind Igel. Und ihr könnt uns niemals nicht und nie und nimmer mit so einem Billigschrott kaufen. Puh. Nein, tu es nicht! Wieder steh! Wieder Das macht mich voll happy! Okay, du bist ein richtiger Hardliner, Quattro. Hombre, Eduardo, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Listo para esta noche? Ya era hora que aprecieras aquello. Ven aquí. Me traigo un minotinto. Ay, qué rico. Que nos aproveche. Was ist der Plan? Ihr wollt, dass ich durchs Haus gehe? Wenn die uns erwischen, machen die Hackfleisch aus uns. Einfach so. Ich liebe Hackfleisch. Du willst doch hier raus oder etwa nicht? Okay. So machen wir es. In Ordnung. Mach uns einfach alles ganz genau nach. Ball! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> so. Ja, vielleicht nicht alles und auch nicht ganz genau. Und jetzt gehst du da durch. Ähm, ich? Dadurch? Äh, hast du dir mal meinen Hintern angesehen? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich steck fest! Oh, warte! <lacht> Aus meinem Maul. Ah, das wird nicht... Ah, das wird nicht... Ah, ah. Ay, Pero, oh. Oh, oh, oh. Oh. Okay, alles klar. Wir müssen irgendwas tun. Oh, da sind ja oh. sie seichernchen. Was? Ab okay.